Der Beschäftigten, der 13.000 Beschäftigten in Rottenburg sind mittlerweile gegenwärtig ca. 138 Millionen Euro und wir haben keine Verschuldung in den Kernhaushalt. Äh, wir kommen noch nachher vielleicht noch auf die Nebenhaushalte, auf die äh, beiden Betriebe der Stadt, äh, für die andere Verschuldungssachen gelten. Ich habe euch da draußen äh, auf den Tisch gelegt, äh, diese Übersicht, die Karin jetzt gerade hochlegt, äh, mit den ganzen Zahlen. Äh, kann man sich aber auch dann in Ruhe zu Hause nochmal angucken. Das sind Because für dieses jahr mit einem minus von 210 millionen euro also mehr als die einmalzahlung der landesregierung an alle 1100 kommunen im land insgesamt äh, fehlen laut städtetag baden-württemberg gegenwärtig rund 4,6 milliarden euro äh, und die drei kommunalverbände fordern deshalb in einer Erklärung, äh, in der sie einen Schutzschirm äh, fordern, äh, von der Landesregierung äh, dringend eine Einigung in Grundsatzfragen, wie zum Beispiel eine substanzielle Erhöhung der Schlüsselzuweisung der Landesregierung an die, Kommunalen, äh, an die Kommunen. Hintergrund für dieses energische Vorgehen der drei Kommunalverbände sind schlechte Erfahrungen der Kommunen, der Städte und der Landkreise mit der grün-schwarzen Landesregierung im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag von 2016. Damals ja, ich hat darf ja, ich was ja, du hast einen Begriff verwendet, Schlüssel ja, verschiedene Posten, die da zusammenfließen und allgemein als Schlüsselzuweisung äh, des Landes gelten. Darin ist zum Beispiel ...heftig protestiert, denn der Investitionsstau in Baden-Württemberg betrug schon 2016 27 Milliarden Euro mit Schwerpunkt Schulen und Infrastruktur, sprich zum Beispiel Straßen, Brückenbau, die sehr marode in Baden-Württemberg sind und Ähnlichem. Wir haben damals im Kreistag Tübingen als kleine, kleinste Fraktion, äh, nein nicht kleinste, aber kleine Fraktion äh, von vier Leuten damals noch äh, eine Resolution äh, gegen die Finanzwillkür der Grünen-Schwarzen Landesregierung vorgeschlagen und haben dort die Mehrheit gekriegt. Wir sind Vier Leute. Bei 62 Leuten kann man sich vorstellen, dass das schon ein kleiner Sieg gewesen ist. Äh, selbst Teile der CDU haben gegen diese Willkür äh, der Landesregierung protestiert äh, und alle anderen Fraktionen ansonsten geschlossen. Jetzt wollen die drei Kommunalverbände sich nicht mehr mit Placebos von Einmalzahlungen der Landesregierung abspeisen lassen. Und ihre Protest scheint erste Früchte zu tragen. Zwar bietet die Landesregierung den Kommunen nicht die erforderliche 4,6 Milliarden Euro an, wohl aber 2 bis 3 Milliarden für ausgefallene Gewerbesteuer und Kinderbetreuung und für die Krankenhäuser. Allerdings sind wir damit immer noch sehr weit entfernt von den angesammelten Investitionslücken von 27 Milliarden, die dann der nachfolgenden jüngeren... Möchte ich ein Beispiel, was euch vielleicht auch weiterhilft, äh, dann äh, im Stadtrat äh, deutlich machen, an der Frage Digitalisierung der Schulen, die gegenwärtig ganz groß äh, im Vormarsch ist, neben der Digitalisierung insgesamt, wenn man sich das Bundesprogramm anguckt. müssen die Chance der Schulden für notwendige Investitionen nutzen, die Schuldenbremse erlaubt nicht. Und wenn die Krise vorbei ist, besteht die Gefahr, dass damit die Neuaufnahme von Schulden auf Bundes- und Landesebene nicht mehr möglich ist und nicht mehr gewährt wird. Deshalb verbieten sich auf kommunaler Ebene wie auch auf Landesebene pauschale Haushaltskürzungen. Alle Investitionen sollten auf ihre ökologische Nachhaltigkeit und auf die Stärkung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung geprüft werden. Niemand darf zurückgelassen werden, die soziale Spaltung der Gesellschaft muss abgebaut werden und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen müssen gestärkt werden. Drittens, zur Überwindung der wirtschaftlichen Krise ist es sinnvoll, anstatt einer schädlichen Exportorientierung mit ihrer internationalen Abhängigkeit unsere Binnenwirtschaft zu stärken, indem die Massenkaufkraft der Bevölkerung erhöht wird. Anstatt viertens immer mehr digitalisierte Technik, die nicht immer funktioniert, einzusetzen, benötigen wir mehr Personal und Beschäftigung für soziale Kontakte, besonders bei Kindern, Kranken und Pflegebedürftigen. Ich habe die Vorschläge für die Hilfen, die wir ergreifen sollten oder Vorschläge machen sollten, in kurzfristige und mittelfristige Hilfen unterteilt. Zu den kurzfristigen Hilfen würde ich zählen die Aussetzung kommunaler Gebühren für Kitas, ÖPNV, Musik, und äh, Volkshochschulen, Stärkung der Gesundheitsaktivitäten durch freien Eintritt in Freibäder und Sportaktivitäten, keine Zwangsmaßnahmen bei Zahlungsunfähigkeit bei Mieten, Wasser, Energie und eine Mietpreisbremse, Bremse, wie sie der Deutsche Mieterbund fordert, mehr Personal für Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit Mehr Ausbildung durch mehr PIA-Stellen. Wisst ihr, was PIA-Stellen sind? Das ist für die pädagogischen Fachkräfte in, den, äh, in der Kinderbetreuung äh, eine praxisorientierte, äh, äh, also integrierte Ausbildung, die vom ersten Tag bezahlt wird und äh, Ausbildung und Theorie miteinander verbindet. Äh, das ist ein, sehr erprobt in Mannheim seit Jahren. Und da geht es darum, äh, die, diese PIA-Stellen äh, zu stärken, anstelle der vierjährigen Ausbildung, wo dann die Erzieherinnen erst im vierten Jahr überhaupt einen ersten Cent sehen. Die Regierungen müssen ihre Versprechungen in diesen Bereichen der Pflege und Gesundheit einhalten. Diese dürfen nicht mit Fallpauschalen profitorientiert arbeiten, sondern müssen den Bedürfnissen der Patienten dienen. Wir sollten Tafelläden und den Liefer, äh, unterstützen und einen Lieferservice für Behinderte und Kranke auf lokaler Ebene einrichten. Wir haben in Rottenburg gefordert Restaur Restaurantsgutscheine. Und zwar für die Benutzer von Tafelläden, Hartz-IV-Bezieher und Kreisbonuscard-Inhaber. Das ist für die Restaurantbesitzer, die gegenwärtig erst wieder öffnen dürfen, eine große Hilfe. Und gleichzeitig für diejenigen, die in der Krise gegenwärtig mit konfrontiert sind, mit hohen Nahrungsmittelpreisen, insbesondere bei Obst und Gemüse, Gemüse betragen die gegenwärtig zwischen 8 und 11 Prozent. Das ist, für gerade wenn man auf gesunde Erziehung, äh, Ernährung für die Kinder achten will, äh, für solche Haushalte äh, ein Riesenproblem. Und wir sollten Künstler und Kulturvereine finanziell unterstützen. Zu den mittelfristigen Hilfen zähle ich die Massenkaufkraft durch höhere kommunale Löhne und Gehälter, durch leistungsgerechte Bezahlung pädagogischer Fachkräfte, den Einstieg in gebührenfreie Kitas und einen kostenlosen ÖPNV, vor allem auch im Schülerverkehr. Das ist besonders für junge Familien ganz, ganz wichtig, gebührenfreie Kitas gegenwärtig zu haben und zu versuchen, das dann auch landesfrei durchzusetzen. Das können wir nachher noch diskutieren. Als weiteren Punkt. Wisst ihr vielleicht, dass es eine Bundesregierung gibt und einen Bundesrat als Kammer für die Länder? Das sage ich deshalb, weil es für die Kommunen keine eigenständige Vertretung gibt, kein zusammenfassendes Organ als dritter Kammer. Und wir sollten dafür eintreten, damit die Kommunen nicht gegeneinander in den einzelnen Ländern ausgespielt werden, tatsächlich eine Kommunalvertretung auch auf Bundesebene zu erreichen. Deutscher Städtetag, Deutscher Gemeindebund und so weiter praktizieren das schon. Und die zusammen bilden gerade auch ein großes Gewicht an, Gegenüber Bundes- und Landesregierung dafür trete ich ein. Und als letzten Punkt bin ich dafür, einen langfristig angelegten Lastenausgleich durch eine einmalige Vermögensabgabe für Superreiche und eine dauerhafte Vermögenssteuer einzutreten, wie dies Verdi vor Kurzem offiziell gefordert hat. Verdi ist da. Mustergültig und das ist ganz wichtig. Es gibt gegenwärtig eine breite Diskussion, auch im Handelsblatt zum Beispiel, über die Frage der Vermögenssteuer und daran sollten wir aktiv teilnehmen. Ich sehe nicht, dass wir durch irgendwelche Kürzungen irgendwie diese Milliardenbeträge, die im Raum stehen, Aufs Grüne, auf den Grünen 2 kommen. Und wir brauchen tatsächlich diese massive, äh, diesen massiven Eingriff äh, durch eine höhere Besteuerung. Ich habe gestern Abend in der Sozialausschusssitzung, als es um die Erhöhung der Kindergartenbeiträge in Rottenburg ging, gesagt, hat der Oberbürgermeister gesagt, wir können doch nicht Geld drucken, Herr Peter. habe ich gesagt, brauchen Sie auch nicht. Fahren Sie nach Gönswee und holen Sie sich dort die 188 Milliarden Euro, die dort deutsche Reiche gebunkert haben und der Steuer vorenthalten haben. Holen Sie die bitte ab. Zum Abschluss. In all diesen Fragen ist es meines Erachtens notwendig, Bündnisse zu schließen, mit Gewerkschaften, mit sozialen, kirchlichen Organisationen, mit Elternvertretungen, von Kitas, von Schulen und stehen in diesem Herbst scharfe Verteilungskämpfe im Raum, die wir vielleicht in den letzten Jahren so nicht erlebt haben und wo wir uns auch noch nicht über die Schärfe der Auseinandersetzung äh, die so voll im Klaren sind. Diese Auseinandersetzungen werden eine entscheidende Bedeutung dafür haben, ob wir die Daseinsvorsorge in den Kommunen, das ist die Grundeinheit unseres Staates, unserer demokratischen Gesellschaft, ob wir die aufrechterhalten können und die Lebensqualität und die Natur zum Wohl der Menschen stärken können, packen wir es gemeinsam an. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Dankeschön für, ihre, für euer Zuhören. Jetzt höre ich die Stimme. Ja. Als zweiten ja. Gut, ich müsste jetzt einfach ganz kurz an euch die Frage weiterlaufen lassen, wenn wir jetzt in die Diskussion einsteigen. Weil, wenn jemand da auf seine Persönlichkeitsrechte besteht, dann dürfte man den oder diejenige nicht also wenn niemand von euch da was dagegen hätte, wäre es prima, dann können wir jetzt nämlich tatsächlich auch die anderen noch an der Diskussion beteiligen oder zumindest mithören lassen. Gut, dann erstmal ganz herzlichen Dank, Emanuel. Ich glaube, ja, da hat jeder jetzt eine ganze Menge noch zu, wie sagt man, nachzudenken. Ich wollte jetzt einfach vielleicht gleich nochmal diese Frage stellen zu diesen Schlüsselzuweisungen, kannst du uns das vielleicht noch mal kurz erklären, was das für eine baden-württembergische Kommune bedeutet? Was, also unter Schlüsselzuweisung verstehe ich zumindest was, worauf die Kommune Anspruch hat. Mhm. Worauf hat sie Anspruch und was ist quasi so als, na ja, just for fun, wenn man es hat, ist es schön, aber man hat keinen Anspruch drauf. Was, wo können wir da als kommunallos ansetzen, um quasi zu sagen, wir haben darauf aber ein Recht, beziehungsweise bestimmte Leistungen, die die Kommune bislang erbracht hat, müssen auch weitergeleistet werden. Insbesondere gerade im sozialen Bereich, die Themen, die, die du jetzt auch angeschnitten hast, ist das ja nicht unbedingt immer gewährleistet, weil es keine Pflicht Leistungen sind. Das wäre jetzt für mich zumindest mal ein Punkt, aber klar, ich denke, wir sammeln dann auf jeden Fall, wenn ihr euch bitte einfach meldet und dann gucken wir, dass wir es versuchen abzuarbeiten. Also für die Schlüsselzuweisung ist erstmal wichtig, dass es in den einzelnen Bundesländern das unterschiedlich gehandhabt wird ähm, und ein sehr kompliziertes Berechnungsverfahren ist. Ich kenne auch nicht alle Details davon, weil es wirklich dazu muss man Finanzexperte sein. Und die Berechnungen laufen immer zwei Jahre im Nachklapp von den Gewerbesteuereinnahmen zum Beispiel und den Sachen auch. Es gibt aber einen Anspruch der Kommunen auf diese Schlüsselzuweisung und zwar im Grundgesetz. Das möchte ich extra betonen, weil es gibt eine doppelte Absicherung äh, der Kommunalfinanzen im Grundgesetz, äh, auf das man sie, äh, sich immer berufen kann, nämlich den Artikel 28 des Grundgesetzes, der gewährleistet das Recht der Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Und der Paragraf 106 des Grundgesetzes äh, regelt äh, oder bezeichnet die Kommunen als eigenständige, gleichwertige Funktionsträger neben dem Bund und den Ländern. Äh, und äh, von dort her sind die Länder verpflichtet ist also ein Anspruch verpflichtet, die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie die Daseinsvorsorge ihrer Einwohnerschaft gewährleisten können. Zu dieser Daseinsvorsorge gehören äh, ja, die Frage der Bildung, die Frage äh, bei uns auch des Wohnungsbaus zum Beispiel dazu, äh, wurde vom Oberbürgermeister äh, als soziale Daseinsvorsorge extra definiert. Äh, dazu gehört die Versorgung mit Wasser. Also gegen die Privatisierung von Wasser zum Beispiel, dazu gehört also Wasser, Abwasser, Strom, so etwas und auch zum Beispiel die Obdachlosigkeit. Das ist auch eine kommunale Pflichtaufgabe. Und solche Sachen müssen, also kann man begründen, finanziell begründen und da Ansprüche stellen. Es gibt in Baden-Württemberg einen sogenannten Grundkopfbetrag pro Einwohner. Das heißt, die Landesregierung, der wird auch immer neu ausgehandelt jedes Jahr äh, entsprechend den, der Steu Entwicklung der Steuereinnahmen. Und dieser Grundkopfbetrag ist sehr wichtig, der wird häufig unterschätzt. In Rottenburg beträgt er äh, gegenwärtig ca. 1.600 Euro pro Kopf. Das stellt euch mal bitte vor, bei pro Jahr pro Kopf für 44.000 Einwohner ist das eine klägliche Summe, oder? Ähm, und äh, diese Sache richtet sich aber nach der, ein äh, nach der äh, Gemeindegröße, das heißt, es ist das ist gestaffelt, ich bin zu ausgreifend, das ist gestaffelt nach der Größe der Städte und Kommunen, weil ja auch äh, zum Beispiel nicht jede, jede kleine Kommune ein eigenes Schwimmbad hat. Aber größere Kommunen, da muss das Angebot auch zum Beispiel für äh, Schwimmen vorhanden sein äh, und ähnliches. Und das soll dadurch abgedeckt werden. Genauso muss eine Kommune auch äh, die Infrastruktur der kommunalen St Straßen damit bezahlen können, auch der, der Brücken und ähnliches. Äh, so etwas. Oder dazu gehören auch die, die, das Erscheinungsbild, also die, das Aussehen der Stadt und ähnliche Sachen. Das sind aber Sachen, die immer einzeln begründet werden müssen, sozusagen, wenn man Anträge stellen muss, will, um diese Sachen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Also es, kann sich, es gibt einen Grundkopfbetrag, der ist... Ist letztes Mal bei 1300 Euro gewesen äh, und ihr seht an der Differenz 1600 Euro äh, Rottenburg äh, ist dann schon etwas für eine äh, Mittelstadt mehr. Allerdings kommt jetzt äh, ja gut, das, das zu den äh, also erstmal zu den Schlüsselzuweisungen. Also dieser Grundkopfbetrag Betrag. wird von jeder Kommune mit der Landesregierung separat ausgehandelt Nein. oder hat die Landesregierung für bestimmte Größenordnungen und Gemeinden diesen Betrag? Und da handelt dann der Gemeindetag oder der Städtetag mit der Regierung aus? Oder ja, wer ist also da ja, da, die drei Kommunalverbände. Okay. Also da finden immer Absprachen statt zwischen der Landesregierung äh, in, eigentlich in einem Abstand von, von drei Jahren äh, werden die Sachen äh, festgelegt äh, und dann äh, Eventuell äh, aktualisiert durch Steuerentwicklung und so etwas. Aber das wird schon regelrecht ausgehandelt. Das ist also nicht eine Frage einer einzelnen Kommune, sondern landesweit. Okay. Ja, jetzt haben wir Wortmeldungen. Christine oder Oh ja, Wortmeldung. Könntest du das dann? Ach so, ja, genau, das ah, ist ja. hört. Richtig. Also, Alex filmt euch nicht, aber dass man die Fragen versteht. ist okay. Also das heißt, ich kann davon ausgehen, je besser eine Kommune verhandelt, desto höher ist dann auch diese Kopfsteuer? Oder Also da gibt es keine Basis, wo ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt mehr Anträge stelle oder wenn ich irgendwie ähm, mehr fordere, bekomme ich auch mehr. Sondern es gibt tatsächlicherweise diese Basis, die für alle erstmal gleich ist. Ja, und die... Warten, noch die andere Wortmeldung, dann... Ja, ja. Ja, also mein, meins geht es auch auf diese ähm, Schlüsselverteilung, trau, äh, mein, meine Frage. Ähm, inwiefern findest du denn dann den deutschen Föderalismus als ähm, sch schwierig oder als ähm, ja, bremsen für die Entwicklung dafür, weil ich denke mir, dass es dann viel Konkurrenz zwischen den einzelnen Kommunen gibt, zwischen den einzelnen Ländern gibt und dadurch, dass es dann diese Konkurrenz auf der, sage ich mal, untersten Ebene gibt, ähm, kann so Ziele wie eine Reichensteuer immer, wenn es immer nur Stress zwischen den einzelnen Kommunen gibt, kann man die, eigentlich die höheren Ziele nicht erreichen. Also wie siehst du da das oder wie, wie schätzt du das ein, dass der deutsche Föderalismus da vielleicht ein Problem darstellt, wenn es jedes Land das eigens Hand hebt und dann keine gemeinsame Stimme geben kann, weil das eine Konkurrenz zwischen den einzelnen Kommunen gibt? Let's cut off one. Yeah. Also zu, zu dem ersten. Die Kommune handelt dann nicht über die Erhöhung des Grundbetrages, sondern es gibt Einwohnerklassen, also Größen, Größenklassen für die, für die einzelnen Kommunen. Und dementsprechend wird dann ein Prozentsatz angegeben und dementsprechend erhalten die größeren Kommunen und Städte mehr. Das erstmal dazu. Das ist also äh, generell festgelegt, da kann nicht eine einzelne Kommune einfach sagen, ich möchte jetzt mehr, weil ich habe das und das. Das ist eine Frage, dass also die Kommunen äh, versuchen, Anträge zu stellen für bestimmte Projekte, zum Beispiel für Altstadtsanierung und sich da äh, äh, Zuschüsse erhofft von einem Landesprogramm, was also zur Sanierung von, äh, von Altstadtkernen äh, äh, Beiträge an die Kommunen zahlt. Zu der Frage Föderalismus, das ist ein äh, sehr großes Thema. Äh, aber um das mal deutlich zu machen, wir haben einen Länderfinanzausgleich, der ist euch relativ bekannt, zumindest als Begriff. Diesen Ausgleich gibt es auch als kommunalen Ausgleich in Baden-Württemberg, weil natürlich die Kommunen nicht alle, also nicht in allen Kommunen ist Daimler-Wenz vertreten oder IBM. Sondern die lassen sie in bestimmten äh, Städten nieder äh, äh, an der Autobahn. Logistiker braucht er ja nur die A 81 runterzufahren. Dann seht ihr, wo die äh, Gewerbeeinnahmen unter Umständen sprudeln. Äh, deshalb gibt es einen äh, Finanz-, kommunalen Finanzausgleich, in denen, die, äh, in denen die Kommunen einzahlen aufgrund ihrer Steuerkraft und der gleichzeitig auch von der Landesregierung gefüttert wird, um es mal so auszudrücken. Allerdings steht Baden-Württemberg bei der Frage dieser, dieser Sachen des kommunalen Finanzausgleiches bundesweit im Ländervergleich an letzter Stelle um es mal so auszudrücken, äh, da wäre einiges zu tun. Aber was du mit der Frage des Föderalismus zu Recht ansprichst, ist die Frage der gleichwertigen Lebensbedingungen. Das ist eine ganz wichtige Sache, für die wir eintreten sollten, auch dann bei der Landtagswahl, dass wir für die Herstellung gleichwertiger Le Lebensbedingungen sind und dass wir dann äh, Kommunen, die die äh, überproportional Gelder einnehmen aufgrund ihrer Ansiedlung von Gewerbe oder Industrie, dass die dann auch äh, dementsprechend mehr bezahlen müssen. Dafür gibt es äh, die, die Gewerbesteuer, auf die ich jetzt gerne kurz eingehen würde, wenn ihr einverstanden seid, weil die Gewerbesteuer, das seht ihr hier auch äh, an der Aufstellung für Rottenburg, äh, sind für Rottenburg immerhin ein Prozentsatz von durchgängig jetzt in den letzten Jahren von 15 Prozent der Einnahmen. Diese Gewerbesteuer ähm, ist die einzige echte kommunale Steuer, die es gibt. Alles andere von allen anderen Einnahmen sind die Kommunen abhängig. Also sowohl die die, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, wie auch die Schlüsselzuweisung, äh, sind zwar Verhandlungssache, aber sind keine echten Sachen, wo die Kommunen selbstständig darüber entscheiden können. Das ist aber bei der Gewerbesteuer äh, der Fall. Die Grundsteuer A und B, die äh, Grundsteuer A ist äh, für Agrar und Forst und B für die Immobilien ist nochmal eine andere Frage, aber die bewegt sich im bescheidenen Maßstab an den Gesamteinnahmen. Wenn ihr euch anguckt, zum Beispiel Rottenburg hatte Grundsteuereinnahmen insgesamt äh, von 5,6 ähm, äh, Millionen bei Einnahmen von 100 Millionen, dann hält sich das, ist das sehr bescheiden. Aber die Gewerbesteuer ist sehr wichtig und da kämpfen die äh, Kommunen auch in Konkurrenz. Untereinander. Das ist die Frage dann eben halt, wie weit ist Föderalismus förderlich oder ein Schaden. Die Kommunen erhalten einen Anteil an der Lohnsumme, nicht an der Frage der Beschäftigten. Also die Gewerbesteuer bemisst sich nicht an der Anzahl der Beschäftigten, sondern an der Lohnsumme, die diese Beschäftigten haben. Das ist ganz wichtig. Wenn ein Betrieb eine, seine Hauptstelle, seine Zentrale hat und dort sind die ganzen Hochbezahlten, Angestellten und Manager, dann haben die eine wesentlich höhere Lohnsumme. Und die Kommune kriegt dort äh, entsprechend des Gesamtanteils, den der Betrieb erwirtschaftet, dann entsprechend der höheren Lohnsumme eine höhere Gewerbesteuer zugemessen. Das erklärt, warum wir in Rottenburg zum Beispiel äh, äh, schlecht dastehen mit äh, 30 Prozent, an prekär Beschäftigten, die natürlich eine niedrige Gesamtsumme an Lohnsteuer äh, oder überhaupt an, äh, an äh, äh, Erwirtschaften, äh, als zum Beispiel äh, andere Bereiche, äh, Sindelfingen, Böblingen, wo man mal gesagt hat, dort sind die Bürgersteige mit Marmor äh, gefertigt worden. Äh, die Kommunen können aber – und jetzt ist die Frage des Föderalismus wichtig können einen Prozentsatz den Gewerbesteuerhebesatz selbst bestimmen es gibt, nachdem sich in den 70er, 80er Jahren in Deutschland sehr finanzkräftige Konzerne auf einer Nordseeinsel gebündelt hatten, mit drei Einwohnern waren dort, glaube ich, aber über 1000 Briefkästen. Ihr kennt dieses Beispiel mit Panada, das hatten wir auch in Deutschland, weil die hatten dort 0% Gewerbesteuer. Und dann musste der Gesetzgeber eingreifen und hat den Mindestsatz für den Gewerbesteuerhebesatz auf 200 festgelegt. Dieser Gewerbesteuerhebesatz erscheint immer im Haushaltsentwurf eurer Stadt. Der beträgt bei Rottenburg 350. Der durchschnittliche Satz im gesamten Land beträgt gegenwärtig 368 Prozent. Das ist ein Multiplikator, mit dem dann die Gewerbesteuer an die Kommunen fließt. Und der ist relativ wichtig. Ich führe seit drei Jahren einen Kampf bei den Haushaltsberatungen darum, dass Rottenburg mindestens den Durchschnittssatz an Gewerbesteuer erhebt wie im gesamten Land, damit die Konkurrenzsituation unter den Kommunen nicht darin auswächst, dass Kommunen Firmen anlocken und dadurch Agrarflächen und wichtige Flächen in der Natur kaputt gemacht werden, indem immer mehr Logistiker angesiedelt werden, von denen die Kommunen überhaupt nichts haben. Insofern geht Finanzsache und ökologische Aspekte in die Frage der Haushaltsberatung gehören direkt zusammen, unabhängig jetzt mal von der Frage der prekären Beschäftigung äh, mit 3800 äh, prekär Beschäftigten in Rottenburg, die natürlich auch damit reinspielt. Rein Kurze Nachfrage. Oder wie kann man das ungefähr einordnen, einschätzen? Wo kann man sich auch als kleinere Kommune vielleicht einordnen, dass man sagen kann, wenn wir hier um ein paar Punkte hochgehen, heißt es nur lange dass uns alle abwandern. Also, also die, die Sache. 290 Prozent begrenzt ist. Insgesamt sind das 1,7 Milliarden Euro oder 26 Prozent des Gesamtgewerbesteueraufkommens, die nicht in den kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden, also dort eingehen und damit der gleichwertigen Herstellung der Lebensverhältnisse zwischen den Kommunen im Land entzogen werden. Das sind, ist ein Viertel sämtlicher Gewerbesteuereinnahmen, die dadurch entzogen werden. Und insofern befinden sich die Kommunen in einem stetigen Clinch. Welcher Gewerbebetrieb siedelt sich bei uns an, am besten noch mit seiner Zentrale? Nein, hypothetisch wäre es nicht viel. Entschuldigung. Ich äh, rein hypothetisch wäre es nicht viel sinnvoller, dann einfach landesweit. Also ich stelle einfach mal die Szenario auf, einen einzigen gemeinsamen Steuersatz zu haben, dass sich die Kommunen nicht gegenseitig ähm, bekriegen, sondern man hat einen und dann kann man ein gemeinsames Ziel verfolgen und es vielleicht auch also ein Maximum, sondern maximale Solidarität zeugen. Also was, wie, wie stehen Sie dazu? Oder du? Das glaube ich noch an und zwar würde ich auch noch zur Gewerbesteuer wollte ich fragen ob, ob ähm, Du hast ja gesagt, das sind die Lohnsummen der Beschäftigten. Das heißt, die Firma vor Ort können das eigentlich nicht verschieben im Sinne von irgendwelche Gewinngeschichte, die sie hin und her schiebe, sondern müsse tatsächlich dann ähm, praktisch nach den Beschäftigten vor Ort entsprechend gerechnet Gewerbesteuer zahlen. Weil ich das mal so im Kopf hatte, dass es da auch irgendwelche Tricks gibt. Ähm, dann wollte ich fragen kannst ich vielleicht was sagen zu der Gemeindesteuer, die die Linke äh, entsprechend äh, geplant hat, also praktisch die Gewerbesteuer auszubauen. Ähm, und ich habe, also ich kriege das gerade an allen Ecken und Enden mit, dass das Land ja die Konnexität nicht betreibt, sondern spart. Also im Gesundheitsbereich, die Investitionen ins Krankenhaus, das, wird zur Hälfte, muss praktisch äh, Stadt- oder Landkreis springen, wenn, wenn die ähm, wenn das Krankenhaus nicht selber das ganze finanzieren kann. Ähm, du hast von der Digitalisierung an Schule gesprochen. Da ist auch klar, ich habe nachgefragt, also ist klar, dass man irgendwann als Kommune dann selber Geld in die Hand nehmen muss, sieht aber gar keine Alternative. Und in den Köpfen anderer, Gemeinderäte oder Kreisräte habe ich schon das Gefühl, dass momentan diese Sache mit Sparen ganz tief drin ist. Die war vorher schon drin, ähm, die ist jetzt aber also äh, nahezu wie Beton, so scheint mir. Und da ist, glaube ich, ganz hilfreich, was du gesagt hast mit dieser Vermögensabgabe und mit der Vermögenssteuer, dass man sozusagen in die Offensive kommt äh, und, und nicht mitmacht und überlegt, wo, wo, wo jetzt wäre es noch schlimmer zu sparen oder wo nicht. Ähm, das ist aber, glaube ich, es ist hartes Brot, aber ich denke, äh, oder, oder dicke Bretter, äh, aber ich denke, das ist wahrscheinlich der richtige Punkt. Und ich habe mal gehört, unter Adenauer gab es übrigens auch schon eine Vermögensabgabe. Also es gibt also Dinge, die ja mittlerweile schon vergessen sind und wo man dann, äh, glaube ich, vielleicht darauf hinweisen kann, dass es sowas einfach auch schon gab. out. Yeah. Also eigentlich konservative Politik betreiben, ähm, aber ich will es nicht so nennen. Nein, ich habe ähm, hab eine Frage, die mir auch oft sehr umgeht. Das sind bundespolitische Forderungen, das sind landespolitische Forderungen, das sind Forderungen ja auf anderer Ebene. Aber was für Spielräume haben wir in der Kommune selbst? Also weil ich meine, wir haben unsere Forderungen und wir wissen, wie es besser gehen würde. Aber das ist ein langer Prozess und davor habe ich Angst. Und deswegen geht es mir auch darum, wie kann man auf kommunaler Ebene selbst die Spielräume nutzen. Die man hat, weil ich meine, man hat, man hat das Problem, dass man ja. Ähm für Investitionen kann man Kredite aufnehmen, aber für soziale Ausgaben zum Beispiel nur begrenzt. Und ähm, das ist jetzt hier in Karlsruhe, sind wir da schon, haben wir das fast schon ausgereizt. Und klar ist, wir müssen jetzt besonders viele soziale Ausgaben machen, weil alles, was wir jetzt nicht machen, werden wir später mal bereuen. Wenn zum Beispiel kleine Kultureinrichtungen kaputt gehen, wenn Menschen ähm, Lebensträume zerstört werden und ähm, dementsprechend, das wird ja langfristige Folgen haben. Aber was kann man auf kommunaler Ebene mit den Spielräumen, die wir jetzt haben, wie kann man die sinnvoll nutzen? Das ist eine Frage, die ich ganz dringend habe. Ja, ich machen. Die Antwort, bevor es weitere Fragen gibt. <lacht> Danke schön für eure Geduld. <lacht> weil äh, Ihr merkt natürlich äh, auch an der Diskussion, dass wir ein riesiges, weites Feld haben. Äh, weil das Problem ist ja eigentlich, dass wir uns in einer doppelten Krise befinden. Wir befinden uns in der Krise, die sich in den letzten 20 Jahren durch die Steuerpolitik und Finanzpolitik der Bundesregierung enorm entwickelt hat, dadurch, dass die notwendigen Investitionen überhaupt nicht mehr gemacht werden können, weder auf, äh, auf kommunaler Ebene noch auf Landesebene. Also ihr müsst euch mal einfach vor Augen halten. Äh, mich wundert es, dass bestimmte Eisenbahnzüge noch nicht zusammengekracht sind unter den zusammengekrachten Brücken. Wir haben 1.300 Brücken, die so, äh, so marode sind, dass sie eigentlich äh, erneuert werden müssen, nicht mehr saniert werden können. Das ist ein Wahnsinn, was da an Infrastruktur verschlammt worden ist, zu investieren. Äh, und das sind, äh, wie gesagt, Milliardenbeträge. Der Witz ist, dass also äh, gerade jetzt trotz hoher Steuereinnahmen in den letzten Jahren die niemand so erwartet hatte, die Gesamtinvestitionslücke weiter gestiegen ist, und zwar um 22 Milliarden Euro auf mittlerweile bundesweit 168 Milliarden Euro. Trotz dieser Steu enormen Steuereinnahmen das ist die Frage, wo sind die ganzen Gelder eigentlich hingegangen? Also sie sind ja nicht nur äh, zu Herrn äh, Scheuer geflossen, also mit seiner äh, Pkw-Maut, die werden wir dann noch in den nächsten zehn Jahren bezahlen müssen, die 500 Millionen, die er versiebt hat. Ähm, nein, das ist schon das alte Schuldenlasten die ganz elementar sind, vor allem in manchen Bundesländern wie äh, Nordrhein-Westfalen oder auch Bremen oder so, äh, die nur noch mit, anhand von Kassenkrediten leben äh, und anderen Kommunen wie äh, in Baden-Württemberg und Bayern, die noch relativ gut gestellt sind, aber durch die Krise jetzt aktuell die zweite Belastung auf sie zukommt. Und die Frage ist, äh, deshalb sage sag ich auch, Lastenausgleich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Situation ist durchaus vergleichbar von der äh, Tiefe der Krise, die wir gegenwärtig erleben, dass wir eine Besteuerung insbesondere der Reichen und Superreichen brauchen, mit einer Langfristigkeit, die nicht die Existenz von Betrieben gefährdet und die Arbeitsplätze gefährdet, aber den privat angeeigneten Reichtum äh, abschöpft, der sich dort angesammelt hat, nicht nur in Guernsey äh, äh, vorhanden ist, sondern auch in anderen Bereichen. Also mein Beispiel ist immer, äh, 45 Haushalte in Deutschland haben ein Vermögen wie 21 Millionen Haushalte der, der unteren Hälfte. 45 Haushalte. Gut. Und da gebe ich dir recht, das ist ein doppelt knallhartes Brot, weil du musst auf der einen Seite auch deutlich machen, dass du dir nicht alles gefallen lässt in den, in den Räten, dass du wirklich dagegen hältst und wie unser Oberbürgermeister ja, wo steht Ihre Gelddruckmaschine, Herr Peter, da musst du ganz knallhart dagegen sagen, tut mir leid, gehen Sie mal dahin, wo das Geld liegt und abgeholt werden könnte. Die Frage der Spielräume deshalb auf kommunaler Ebene ist schwierig zu beantworten, weil es gibt diese Schwie Spielräume in diesem Sinne nicht ohne, dass wir in der Öffentlichkeit mobilisieren. Also gestern Abend äh, habe ich Unterstützung gekriegt von Elternvertretern äh, in, in, im Sozialausschuss, als ich gegen die Erhöhung von 1,9 Prozent, ganz moderat, der Kindergartenbeiträge für das nächste Jahr gewettert habe, äh, gesagt habe, es können gerade die jungen Familien, die äh, momentan jeden Cent umdrehen müssen, überhaupt nicht leisten, dass sie also da auch noch äh, selbst 1,9 Prozent mehr bezahlen müssen und dann für ein Kind äh, äh, 100 Prozent, also 360 Euro hinlegen müssen jeden Monat. Woher denn? Diese, die haben mich unterstützt und gesagt, dass es notwendig ist, dass man dort äh, wirklich in dieser Stadt Rottenburg nur dadurch, dass man äh, die Eltern mobilisiert, und Druck ausübt in den Rathäusern, in der Verwaltung, überhaupt etwas erreichen kann. Wir haben nicht die Stärke, sondern wir müssen versuchen, diese Stärke herzustellen und außerparlamentarische, in Anführungszeichen, Aktionen zu koordinieren mit Initiativen innerhalb der Räte. Beides ist wichtig und sonst sind wir alleine und wir müssen uns diese, diese Spielräume tatsächlich erkämpfen und deutlich machen, es geht um Verteilung. Die Kommunen können nicht dauernd dafür herhalten, dass oben abgeschöpft wird, auf Landes- und auf Bundesebene. Das findet nämlich statt. Es ist nicht nur eine, äh, eine Umverteilung bei Löhnen und äh, Gewinnen in den Betrieben, sondern es hat auch stattgefunden eine Umverteilung von unten, von den Kommunen her nach oben in Richtung Land und Bund, damit der Bund überhaupt diese Steuerermäßigung an die, äh, an die Vermögenden machen konnte in den letzten 20 Jahren. Zuletzt zu deiner Frage mit der einheitlichen Gewerbesteuer. Ich bringe dir das Beispiel mit der äh, Transaktionssteuer, die Olaf Scholz für die Bezahlung der Grundrente einsetzen wollte. Äh, es weiß niemand oder kaum jemand, dass die Einführung von anderen Steuergesetzen auf EU-Ebene eine Einstimmigkeit bedingt. Das heißt, wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass Olaf Scholz leider ein bisschen äh, Wabonk gespielt hat, um nicht zu sagen äh, Schaumschläger, indem er gesagt hat: Das ist meine Finanzierung für die Grundrente. War sie nie. Kann sie auch nicht sein, weil das im Moment mit Irland, Luxemburg, diesen ganzen Steueroasen, äh, Großbritannien ste äh, tritt aus, damit es eine Steueroase äh, wird. Das ist meine These. Ähm, und mir. Konzerne anzieht, äh, erreichen. Und deshalb eine einheitliche Gewerbesteuer werden wir so auf die äh, Kürze nicht erreichen. Mir geht es um eine Eindämmung der Konkurrenz zwischen den Kommunen und eine Angleichung äh, dessen, äh, dass also wir gleichwertige Lebensverhältnisse, wo die Landesregierung tatsächlich eine eigene Kommission eingerichtet hat, herstellen können. Und mir geht es darum, dass wir eine Gemeindewirtschaftssteuer, also die, die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer erweitern. Was heißt das? Das heißt, bei der Gewerbesteuer werden nur bestimmte Gewerbetreibende überhaupt steuerlich veranlagt. Architekten, Steuerberater äh, äh, und Notare durchaus Gutverdienende sind zahlen diese Steuern nicht, profitieren aber von der gesamten Gewerbestruktur, von der, von der Infrastruktur der Kommunen, ohne dementsprechend auch da ihren Anteil zu zahlen. Und deshalb ist es Richtig, dieser alte Vorschlag, ich glaube, Attac hat ihn äh, vor 15 Jahren äh, ins Spiel gebracht und finde ich richtig, dass wir die, das erweitern und wenn wir dort einen Schritt hinkommen, das muss natürlich unter Gewährung von Freibeträgen sein, damit nicht der kleine Friseur äh, oder der kleine selbstständige Bäcker, soweit es ihn überhaupt noch gibt, äh, damit belangt wird, sondern mit entsprechenden Freibeträgen gemacht wird. Das hat Verdi übrigens in seiner Stellungnahme, könnt ihr im Internet abrufen, auch mit Beispielen gemacht für die Einführung der Vermögenssteuer. Das ist genau gesagt: Bis wohin gibt es Freibeträge äh, und ab wann wird diese Vermögenssteuer überhaupt nur gültig, damit niemand Angst kriegt, dass also seine Hundehütte oder sein zweiter Porsche Panamera darunter fallen. <lacht> Ja. Wow. Emanuel, ich hätte jetzt noch eine Frage vielleicht. Ich weiß ja. nicht, äh, bevor, ja. bevor wir jetzt... Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen jetzt die letzte Runde, wenn euch jetzt noch was einfällt, weil ich glaube, dann kriegen wir so ein Ende, auf jeden Fall gegen 20 Uhr in Blick. Also wir haben... Glaube ich wahrscheinlich viele von uns hier im Raum das Problem, dass es auf der einen Seite wahrscheinlich wenig Einfluss darauf gibt, diese Gewerbesteuer jetzt innerhalb unserer Kommunen mal geschwind anzuheben. Und trotzdem wissen wir, dass wir Ausgaben bestreiten wollen, wo uns die Bürgermeister dann sagen, den Beschluss kann ich nicht mittragen, weil uns dann das Regierungspräsidium quasi die, äh, wie sagt man, sperrt, nicht bewilligt. genau. Sprich, ich trage diesen Beschluss nicht mit oder werde ihn quasi anfechten. Wie können wir mit solchen Drohungen, sage ich jetzt mal, umgehen? Wenn wir sagen, wir brauchen aber an diesen und jenen Stellen Geld das jetzt sage ich mal nur im übertragenen Sinn als Investition zu verstehen ist, weil ich investiere in junge Menschen, denen ich eine optimale Betreuung, eine zusätzliche, was weiß ich, Nachhilfemöglichkeit und, und, und einräume bei Integrationskursen in Migrantenvereinen oder eben auch im sozialen Bereich, wo ich einfach weiß, ich brauche eigentlich für diese Kinder oder für diese Jugendlichen mehr Möglichkeiten sich entsprechend ja, zu entwickeln. Ich möchte es fördern, aber es ist keine Investition im eigentlichen Sinne. Ja, uns wird abgelehnt, weil wir ja dieses Geld gerade nicht haben und das kann man ja dann auch nicht verteilen. Also diese, wie, wie gehen wir mit diesen Jetzt sage ich mal Aussagen unserer politischen Gegner um und eben auch der Ansagen der Bürgermeister, die uns sagen können wir nicht, dürfen wir nicht, wird uns äh, abgelehnt. Also ich denke, es ist ganz wichtig, die also argumentativ und durch Beschlüsse der Gemeinderäte, der Stadträte in die Kommunalverhandlungen zwischen den drei Kommunalverbänden und der Landesregierung einzugreifen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nur auf der kommunalen Ebene stehen bleiben. Es ist wichtig, die Kommunalpolitik mit der Landespolitik zu verbinden und sagen, dass die Landesregierung eine entscheidende Verantwortung dafür trägt, wie die Daseinsvorsorge in unseren Kommunen funktioniert, wie die Frage Kitas, Schulen und so weiter in den Schulen funktioniert. Das ist ganz entscheidend. und da finden wir verbündete die, also die, diese Landesverbände die äh, drei großen äh, Kommunalver äh, Kommunalverbände sind ein ganz wichtiges Pfand, äh, das wir nicht außen vor lassen dürfen. Deshalb haben wir auch vom Landkreis her äh, in, ähm, im, im Kreis Tübingen, habe ich wieder eine Resolution gestartet zur Unterstützung der Forderung äh, der. Äh, äh, der Forderung der drei Kommunalverbände gegenüber dem Landtag, äh, gegenüber pardon, der Landesregierung. Wolltest du direkt dazu? Ich wollte nur die Frage stellen: also Ich bin auch der Meinung, dass wir das gerade auf kommunaler Ebene alleine nicht gelöst bekommen. Also da kommen wir an unsere Grenzen und da sehen wir aber auch die systematischen Fehler also mit der finanziellen Ausstattung der Kommunen, wie es schon immer gibt. Richtig. Habe. Genau. Und das Problem, das ich habe, ist immer, ich habe das Gefühl, die Öffentlichkeit, der ist nicht so bewusst, ähm, dass es diese Problemlage gibt. Wie schaffen wir das gerade jetzt, ja. auch eine Öffentlichkeit für so ein trockenes Thema und so ein angehend langweiliges Thema wie kommunale Finanzen zu organisieren? Ähm, ja. Das ist eine ganz große Frage einfach, Ja. Ich habe Ich kenne mich damit viel zu wenig aus, diese kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene, wie sind die zusammengesetzt? Wer ist da drin? Das sind eher Vereinstruktur? Nein, das sind äh, gewählte, Ver, äh, gewählte Vertreter, die dann äh, untereinander äh, wählen, äh, die, nä die nächste Ebene. Äh, also auch unser, äh, also der Präsident des Landkreistages, äh, unser äh, Kreistagspräsident äh, ist dort gewählt worden. Äh, natürlich aufgrund der politischen Zusammensetzung, die es in diesen, in diesen Verbänden überall gibt. Aber das sind demokratisch legitimierte äh, Vertreter, äh, die zu nehmen sind und darauf zu verweisen sind, dass sie die Interessen der Kommunen, der Städte und des Landkreises zu vertreten haben. Und so würde ich auch dort vorgehen. Du hast zu Recht gefragt, wie kommt man so mit drogen Thema wie Finanzen überhaupt an die Bevölkerung ran? Das finde ich auch ein großes Problem. Ich versuche das immer über die Frage der Inhalte, wofür wir äh, Investitionen brauchen, festzumachen. Wir brauchen das für die, eine gute Kita. Das ist, die Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Wenn wir die nicht ausbilden, dann äh, gehen, äh, geht die Wirtschaft runter. Da muss man äh, sozusagen den Zusammenhang herstellen zwischen dem, wo die Eltern direkt betroffen sind, und der Frage, wie es Ihnen geht, mit der Frage also zum Beispiel der Restaurantsgutscheine oder der, der, der Frage der, der Kita-Beiträge, wo es völlig momentan schwierig ist, für gebührenfreie Kitas einzutreten. Und so gehe ich vor und versuchen, das dann auch in den entsprechenden Gremien dazu Beschlüsse zu fassen. Aber das ist einerseits die Öffentlichkeitsarbeit und andererseits also nie so pauschal, ich will jetzt 100 Milliarden Euro an Investitionen haben, sondern diese Brücke, die stürzt bald ein, wollen Sie, dass es dort einen großen Unfall gibt. Oder diese Kita, die ist so versifft, dass man eigentlich die Kinder nicht mal reinschicken kann. Wobei das betrifft meistens die Schultoiletten, nicht die Kitas, um die mal äh, in Schutz zu nehmen. Aber ich will euch äh, sagen, ich habe zehn Jahre lang gebraucht in Rottenburg, damit unsere Erziehungskräfte leistungsgerecht bezahlt werden. Wir hatten eine Abstufung sozusagen von den Gruppenleitungen und äh, dann, was die Stadt gesagt hat, das sind Zweitkräfte, die dann dementsprechend äh, schlecht bezahlt wurden. Äh, wir haben es im letzten Jahr zusammen mit den Elternbeiräten der katholischen, der äh, protestantischen äh, Kindergärten und der freien Kindergärten durchgesetzt als Linke dass alle nach S8a eingestuft und bezahlt werden. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, weil die haben auf einmal 400 Euro mehr in der Tasche gehabt. Du, machst so ein, du zerkraust deine schöne Stirn so. Das finde ich sehr spannend. Soll ich das Problem so Ja. so. Ähm, ja, wir haben in Finnzell eben viele ähm, kirchliche Kindergärten und bei uns ist es im Moment eigentlich eher so rum, dass die ähm, kommunalen Kindergärten, die Erzieherinnen besser bezahlt werden, als die ähm, kirchlichen Träger bezahlen. Ähm, genau. Und Dahingehend ist es für mich natürlich spannend, dass man die alle an einen Tisch bekommt, um dann zu sagen, okay, katholisch, evangelisch und auch die kommunalen Träger, wir bezahlen alle gleich. Egal ob jetzt Kita-Leitung oder Gruppenleiterung. Wie, wie hast du das geschafft, dass das zustande kommt? Dankeschön. Ich kann er ist unser Handlager, im positiven Sinne. Äh, also nicht ich alleine habe das geschafft, sondern das waren natürlich die Eltern und die Elternvertretungen. Weil äh, die katholischen äh, Kita-Träger äh, haben am schlechtesten bezahlt und hatten auf einmal keine Erzieherin mehr. Die sind weggegangen. Und dann äh, bestand die Gefahr für die, dass die hätten Kitas äh, stilllegen müssen. Und da sind dann die Eltern auf die Barrikade gegangen und ge haben gesagt, wir brauchen eine bessere Bezahlung, äh, damit die bleiben und nicht einfach in die Nachbargemeinden abwand äh, abwandern, die besser bezahlen. Äh, in Tübingen zum Beispiel gibt es eine ne, durchaus bessere Bezahlung, wobei dann die, die Frage ist, wie die Arbeitszeiten sind oder so. Das muss man dann immer noch sehen. Aber wir haben es geschafft, dass wir die städtischen, die freien Träger und die kirchlichen Träger an einen Tisch gekriegt haben aufgrund des Drucks der Eltern und dann die, die Stadt äh, diese unsinnige Spaltung äh, aufgegeben hat. Auch wir haben 72 Prozent kirchliche Träger und nur 28 Prozent kommunale. Das hat ja die Stadt in den letzten Jahren immer ausgegliedert, nicht? damit sie nicht so viele Kitas bauen muss. Und äh, die sollen ruhig mal tun. Die kommen nicht, die kommen an die Grenzen. Und deshalb hat es dort tatsächlich diese diese Einheit gegeben. Und dann musste die Stadt nachgeben äh, und das bezahlen. Und sie muss auch äh, den äh, freien Trägern und den kirchlichen Trägern dementsprechend bezahlen, wenn jetzt äh, keine Gebührenerhöhung bei den städtischen Kitas kommt. Sie haben nämlich einen Vertrag abgeschlossen vor ein paar Jahren, dass sie dann trotzdem den Landesrichtssatz für die kirchlichen Träger bezahlen müssen. Das ist ein Witz, nicht? Ja, gut. Okay, aber das war, also ich glaube, zehn Jahre lang Kampf. Und die Eltern haben dort wirklich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, eine qualitativ gute Kita zu haben und eine Bezahlung, die dem entspricht, entspricht und es hat funktioniert. Jo. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wahrscheinlich alle von uns ganz viel noch im Kopf rumtragen und hin und her wälzen. Und es wird uns wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht erspart bleiben, da noch die eine oder andere Stunde mit Nachdenken zu verbringen. Und ja, du hast uns ja eine entsprechende Lektüre empfohlen. Ich kann jetzt bloß sagen, wir haben vorne auch noch ein paar äh, Infoblätter liegen, die ihr gern mitnehmen dürft. Ich möchte mich jetzt an der Stelle einfach bei euch bedanken, dass ihr heute da wart. Ich möchte mich bei Emanuel bedanken für, die, ja, für das interessante Referat trotz des trockenen Themas Haushalt. Aber wie gesagt, da haben wir glaube ich noch einige Baustellen und einige hohe Hürden zu meistern im Laufe der nächsten Monate oder vielleicht sogar der nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre, weil ich glaube schon, dass uns dieses ganze Thema noch ziemlich lange begleiten und verfolgen wird und uns die, ja, soll man sagen, das Leben durchaus schwer macht. Ja. Also die Zeiten von Corona sind auch lange nicht vorbei, wenn man dann, dann irgendwann mal einen Impfstoff gefunden hat, weil ich glaube, da haben wir noch eine Weile länger dran zu tragen. Emanuel, ich gebe dir jetzt einfach nochmals das Mikro für ein letztes Wort ja, und dann würde ich sagen, beenden wir langsam ja. die Runde. Also ich möchte mich auch bei euch über, für eure interessanten Fragen ähm, bedanken, die damit zei zeigen, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, und äh, ihr könnt jederzeit mich anmelden äh, und mir Fragen stellen. Ich habe nicht auf alle Fragen alle eine Antwort. Das bilde ich mir nicht ein. Aber wo ich helfen kann, versuche ich das.